Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Victoria und ich bin dein Coach für diesen Videolernzyklus. Wir wollen uns in diesem Videolernzyklus mit dem Lösen von Sachaufgaben, in denen Bruchzahlen vorkommen, beschäftigen. Bevor wir so richtig starten, wollen wir noch einmal kurz die Grundrechnungsarten mit Brüchen wiederholen. Wir werden dazu vier kurze Beispiele rechnen. Bereit? Los geht's! Folgende Aufgaben sollst du zuerst selbst lösen und anschließend kannst du sie mit mir vergleichen. Drücke jetzt auf Pause und berechne die Lösungen. Komme dann zurück und vergleich mit mir. So. Das sind die Ergebnisse. Unsere erste Aufgabe ist eine Addition, nämlich einhalb plus drei Viertel. Und da wir bei der Addition nur Summanden mit demselben Nenner addieren können, erweitern wir einhalb mit 2. Das ergibt 2 Viertel plus 3 Viertel, was uns 5 Viertel liefert. Und wenn wir diesen unechten Bruch noch als gemischte Zahl aufschreiben, ergibt das ein Ganzes und ein Viertel. Unsere zweite Aufgabe ist eine Subtraktion, nämlich 3 Viertel minus 2 Achtel. Hier müssen wir auch zuerst wieder auf denselben Nenner bringen. Also schreiben wir 2 Achtel als 1 Viertel um. Wir bekommen nun 3 Viertel minus 1 Viertel. Das ist 2 Viertel. Wir sehen, dass wir hier noch durch 2 kürzen können, also bekommen wir als Endergebnis 1 ,5. Bei unserer dritten Rechnung handelt es sich um eine Multiplikation. Wir wissen, dass wir hier nicht auf selben Nenner bringen müssen, aber es gilt Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Also bekommen wir bei der Multiplikation von 1/2 mit 3/5 das Ergebnis 3/10. Unsere letzte Aufgabe ist eine Division. Nämlich 5 Sechstel durch 2 Drittel. Und Bruchzahlen dividieren bedeutet mit dem Kehrwert multiplizieren. Also erhalten wir 5 Sechstel mal 3 Halbe. Und hier sehen wir, dass wir 3 und 6 miteinander kürzen können. Also bekommen wir 5 Halbe mal 1 Halb. Und das ergibt wieder wie am Anfang 5 Viertel. Wie hast du dir bei den Rechnungen getan? Hattest du Probleme? dann findest du jetzt in der Informationsbox zu jedem dieser Themen einen Videolernzyklus. Schau dort gerne vorbei, bevor du weitermachst. Du weißt natürlich schon, was eine Sachaufgabe ist. Aber wir wollen trotzdem noch einmal kurz wiederholen, was eine Sachaufgabe ist und vor allem, wie wir am besten an das Lösen einer solchen herangehen. In Sach- oder auch Textaufgaben wird eine Situation geschildert, die du mit Hilfe von Mathematik auflösen sollst. Am Ende einer solchen Aufgabe findest du eine Fragestellung, die du nach der passenden Rechnung mit einem Antwortsatz beantworten sollst. Deine Aufgabe beim Lösen einer Sachaufgabe ist also zuerst die Berechnung machen und dann einen Antwortsatz zu schreiben. Wir wollen uns nun ein typisches Beispiel einer Sachaufgabe ansehen. Frau Müller möchte ihre eigene Limonade herstellen. Laut Rezept benötigt man zwei Flaschen mit je dreiviertel Liter Orangensaft und fünf Flaschen mit je eineinhalb Litern Mineralwasser. Wie viel Limonade erhält Frau Müller? Wie du sehen kannst, haben wir zuerst die Schilderung einer Situation und dann eine konkrete Fragestellung. Wenn du wissen möchtest, wie du diese Aufgabe löst, schau gerne im nächsten Video vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Also bis dahin. Tschüss.